So Leute, es wird mal wieder Zeit, dass wir hier ein paar Apps testen und es gibt ja eine App, die gerade für ziemlich viele Leute ziemlich wichtig ist und zwar Brawl Stars, deswegen teste ich die App heute. Also es gibt ja immer wieder Spiele-Apps, die gefühlt jeder spielt. Zuerst war das Clash of Clans, dann Clash Royale und jetzt gerade ist es gefühlt Brawl Stars. Um mal wirklich rauszufinden, was in dem Spiel so los ist, das heißt, worum geht es da, was macht Spaß, was ist eher bedenklich, habe ich mir gedacht, lade es dir mal selber runter und probiere das Ganze aus, machen wir heute hier ein Video. Und ich habe mir dazu noch einen Special Guest eingeladen, der uns auch mal sagt, was er von dem Spiel hält. Fangen wir mal an mit, worum geht's es eigentlich in Brawl Stars? Schaut man hier auf meinen Screen. Also in Brawl Stars kann man verschiedene kleine Spiele spielen, die kann man aber alle erst nach der Reihe freischalten. Ein Spiel, das man gleich von Anfang an spielen kann, ist die Juwelenjagd. Ich springe da einmal rein und los geht's. Bei der Juwelenjagd geht es darum, in einem Team, man hat zwei weitere Mitspieler, möglichst schnell zehn Juwelen zu sammeln, die immer in der Mitte erscheinen. Und diese Juwelen sollte man dann behalten. Das Ganze wird dadurch erschwert, dass man auch Gegenspieler hat, wie ihr hier sehen könnt, die auf einen schießen können. Wenn man stirbt, also zu oft abgetroffen wurde, ist es zwar erstmal nicht weiter schlimm, denn ihr seht schon, man wird ziemlich schnell wiedergeboren, aber man verliert alle Juwelen. Hier seht ihr nochmal die anderen möglichen Spiele, Showdown ganz oben zum Beispiel, da spielt man im Battle Royale Modus entweder alleine oder mit einer anderen Person im Team zusammen und versucht so lange wie möglich zu überleben. Das heißt, man muss versuchen, entweder ganz clever anzugreifen, gut schießen zu können oder sich clever zu verstecken. Bei Brawl Ball das ist es so ähnlich wie Fußball, nur eben mit diesen kleinen Spielfiguren. Gespielt wird in Brawl Stars mit sogenannten Brawlern. Hier könnt ihr mal meine sehen. Jeder dieser Brawler hat eine normale und eine super Attacke. Je mehr man spielt, desto mehr Power bekommt auch der eigene Brawler. Außerdem kann man sich damit Trophäen freischalten und Trophäen wiederum kann man nutzen, damit man neue Brawler hinzubekommt. Jeder Brawler hat irgendeine besondere Fähigkeit. Nita zum Beispiel hier oben, die kann einen Bären heraufbeschwören oder hier unten äh, Poco, der kann seine Teammitglieder heilen. Man kann in Brawl Stars zwar mit völlig Fremden spielen, man hat aber auch die Möglichkeit, Teams und Freunde zu erstellen. Das geht im Bereich Community. Hier kann ich zum Beispiel Freunde über deren ID hinzufügen. Ich kann aber auch, wie ihr hier an der Seite seht, bestimmte Freunde, mit denen ich vielleicht schon mal gespielt habe, Leute, die ich also gar nicht kenne, nur aus dem Spiel hinzufügen und dann später mit denen Teams bilden. Man kann mit diesen Leuten auch chatten. Es gibt sogenannte Team-Chats. Hier kann man sich dann zum Beispiel darüber austauschen, ja, welches Spiel möchten wir als nächstes spielen oder so. Eine Sache, die ich noch ansprechen will, seht ihr hier links und zwar ist es der Shop und ihr seht das schon gratis. Ja, erstmal ist Brawl Stars als App kostenlos, aber im Shop sieht das Ganze schon anders aus. Ihr seht, ich kann mir hier ganz verschiedene Sachen kaufen, zum Beispiel lustige Skins für meine Brawler oder aber auch Power-Ups für meine Brawler. Es gibt jeden Tag etwas gratis, alle anderen Sachen kosten aber Geld und zwar Geld in der Spielwährung. Entweder sind es Münzen oder Diamanten und auch wenn ich viel spiele, da bekomme ich zwar immer wieder Münzen und Diamanten dazu, aber um sich so einen coolen Skin zu kaufen, wie hier diesen Chili-Koch, dann braucht man schon ganz schön viele Diamanten. Und an die kommt man eben auch über, ihr könnt es schon sehen, echtes Geld ran und das kann ziemlich schnell auch mal teuer werden. Wie sieht aus mit dem Spaßfaktor von Brawl Stars? Ja, um das wirklich bewerten zu können, musste ich das Spiel natürlich ein bisschen spielen. Und wer auch schon mal Brawl Stars gespielt hat, hat gesehen, Mensch, ich habe schon ganz schön viele Brawler, weil mir das Spiel irgendwie tatsächlich Spaß gemacht hat. Aber ich will mir noch eine andere, unabhängige Expertenmeinung einholen. Und deswegen habe ich mir den Marius eingeladen. Das ist ein erfahrener Zocker und der wird uns heute mal sagen, was er von Brawl Stars hält. Wir spielen nämlich einfach mal eine Runde zusammen. Marius, guck mal kurz nicht aufs äh, Display, sondern äh, guck mal hier in die Kameras. Äh, Marius ist unser Gaming-Experte heute. Hast du schon mal gezockt, Brawl Stars? Brawl Stars einmal angezockt, gerade das Tutorial, aber sonst nicht wirklich. Okay, das heißt, du bist ganz unvoreingenommen, lässt dich jetzt auf das Spiel ein. Ja. Ähm, ich würde sagen, wir legen direkt los. Ich habe mit Marius, wie ihr hier sehen könnt, schon ein Team gebildet. Marius ist hier hinten, der mit sehr wenigen Pokalen. Ähm, ich würde sagen, wir spielen direkt mal ein Showdown, weil in Juwelenjagd haben wir ja schon reingeschaut. Showdown, ähm, wir müssen so lange wie möglich überleben, also nicht sterben. Okay. Dann würde ich sagen, ich bin bereit. Ich bin bereit. Und los geht's. Ich bin gespannt. <lacht> ja, ich auch. Genau, was wir jetzt hier sehen, es sind auch die anderen Teams und in diesen Boxen, da können wir uns so ein bisschen Power holen. Das heißt, lass uns da direkt mal hingehen mhm. und uns das hier mal gönnen. Oh, hier ist jetzt zum Beispiel jemand, den wir erschießen sollten. Ja, der hat auch schon fast nichts mehr. Oh! Yes! Okay, genau, jetzt können wir noch die. Hier hinten sind auch noch Boxen. Mhm. Das Problem am Spiel, man sieht es jetzt hier, das ist schon so ähnlich wie bei Fortnite eigentlich. Giftiger Nebel macht das Spielfeld immer kleiner. Äh, aha, hier ist auch jemand. Ja, so. Um. Da können wir abstauben. Oh, oh, oh, oh, oh, das ist gefährlich. Oh, oh! Nope, nope, nope. oh, oh. Das ist so eine Attacke von diesem Schlafwandler. Ich weiß nicht, wann man den bekommt oder ob man den kaufen muss. Ist auf jeden Fall eher stark. Der unten? Ja, oh, ich hab ihn, aber ich bin auch... Oh, oh Gott, es ist Showdown, jetzt werden wir gleich sterben. Ja, ich bin schon... Ja, ich schon <lacht> unten eingetötet und bin dabei gestorben. Mach nichts, schau mal, Platz, Platz zwei. Das ja, erste Mal. Ich finde, man muss danach immer so anstoßen und sagen, Broad Power. Sprawl <lacht> <lacht> Power, okay. Mach das lieber nicht, das mhm. kommt echt schlecht an im, im Real Life. Ja. Das war unsere erste Runde. Was, was sagst du? Dazu? Ja, spaßig. Wollen wir noch, eine, noch was Zweites ausprobieren? Ja, können wir gerne machen. Äh, wie wäre es mit Brawl Ball? Machen mhm. wir. Ich bin bereit. Ich bin auch bereit. Äh, da geht's los. Und was müssen wir hier machen? Wir müssen versuchen, diesen Ball ins gegnerische Tor zu befördern. Okay, ja. Ich bin zum Beispiel direkt gestorben. <lacht> ich bin schon wieder tot. Und ich bin tot. Ich kann jetzt hier eine Kanone hinbauen. Bin aber auch davon gestorben. Läuft nicht so gut bei uns. Und ich bin tot. <lacht> ich denke, wir werden verlieren. Wir haben verloren. Ja, gut. Kann auch passieren. Aber jetzt lass uns doch direkt mal das Spiel bewerten. Mhm. Was sagst du denn zum Spielspaß? Ja, ist auf jeden Fall spaßig. Spielt sich wie ein normales äh, Dota, League of Legends, in die Richtung sowas am Rechner. Ja, kann man, kann man machen. Als Zeitvertreib? Ja, das auf jeden Fall. Gibt es dann auch Probleme bei dem Spiel? Wie es halt so ist bei Handy-Games, In-Game-Shop. Die wollen natürlich immer, von irgendwas müssen die Entwickler ja auch leben. Und die bieten halt Items zum Echtgeldverkauf an. Und wenn man da drauf hängen bleibt und dann immer mehr Geld ausgibt, ist natürlich nicht so gut. Mhm. Es ist so, ihr habt es gerade auch gesehen in der in der zweiten Runde, es gibt Brawler, die sind schon ziemlich gut. Man kann sich da Power-Ups kaufen. Je mehr Geld man ausgibt, desto besser wird man im Spiel. Kann schon verlockend sein, wenn man da einmal vier Euro ausgegeben hat, es immer wieder zu machen. Und würdest du es empfehlen? Geld auszugeben oder das Spiel? <lacht> Geld auszugeben? Geld auszugeben, generell bei Handy-Games eigentlich nicht. Lohnt sich nicht so nee. sehr. Nee, hast ja vorhin selber erzählt mit Clash Royale, Battle Royale und so. Das nächste Handyspiel kommt auch wieder und dann ist alles, was du ausgegeben hast, weg. Glaube ich nämlich ja. auch. Also äh, größere Beträge da auszugeben, keine gute Idee, weil in einem halben Jahr hat man keine Lust mehr drauf. Kann ich auch sagen. Ich habe jetzt eine Weile gespielt und finde es jetzt eigentlich schon wieder ein bisschen langweilig. Mir ist ein anderes Problem aufgefallen und zwar das Thema Zeit eine Spielrunde ist wahnsinnig kurz, das heißt, man fängt an zu spielen, eine Runde vorbei, nächste Runde, komm, lass noch das ausprobieren, lass noch das machen. Dann sieht man die ganze Zeit, oh, wenn ich noch einmal gewinne, dann erreiche ich das oder dann erreiche ich das und so wird es total schwer aufzuhören. Hast du einen Tipp, wie man bei so einem Spiel mal sagen kann, jetzt muss mal Schluss sein? Feste Zeiten festlegen vorher, sagen, ich spiele maximal entweder Anzahl an Runden, ich spiele fünf Runden oder ich spiele eine halbe Stunde und dann ist auch Schluss und dann vielleicht auch einen Wecker stellen am Handy, dass man dann auch wirklich ja. sieht, was passiert, äh, wenn, wenn die Zeit abgelaufen ist und so, ja. ja. Ja, vor allem der Wecker kommt dann da so rein mhm. oder, ah, clever, clever, clever. Mhm. Noch ein weiteres Problem, das du siehst am Spiel? Ich sehe nämlich noch eins. Okay. Das hast du noch nicht so mitbekommen, wahrscheinlich, weil du noch nicht so viel gespielt hast. Und zwar dieses Thema Freunde. Man kann da ja Freunde hinzufügen. Bei uns war das total cool, wir konnten gemeinsam spielen. Macht natürlich mega Spaß, wenn man sich auch verabredet und sagt, hey, lass heute äh, Mittag zusammen die Juwelen äh, holen. Aber natürlich können dann auch fremde Leute im Chat anschreiben. Und man kann immer gerne mal ausmachen, hey, was spielen wir als nächstes? Äh, man kann vielleicht auch neue Leute, mit denen man gerne spielt, kennenlernen. Aber private Infos in so einem Chat teilen, auf gar keinen Fall. Also da muss ich unbedingt davon abraten. Okay, also erstmal danke Marius für deine großartige Erfahrung und deine Input, den du geliefert hast in Brawl Stars. Ich würde sagen, ist ein witziges Game mit Suchtfaktor, mit unseren Tipps. Das heißt, vielleicht Weckerstellen, wie lange man wirklich spielen will und gleichzeitig sich auch überlegen, will ich wirklich Geld in diesem Spiel ausgeben, Auf der, mit der Gefahr einfach, dass in einem halben Jahr... Einen einfach nicht mehr interessiert, kann man das durchaus ausprobieren. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Zocken. Aber bevor ich mich hier verabschieden kann, will Marius unbedingt noch was sagen. Unbedingt. Und äh, wenn ihr euch jetzt die, die Juwelen und Co. im Game schnappt, dann wäre es cool, wenn es vorher noch mit einem Abo klappt. Also abonnieren und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.